Test, Test, Test. Sehr schön. Genau. Ähm, auf der Fahrt hierher habe ich mal ein paar Zahlen zu Lützerath vorbereitet, weil ich es auch nicht so genau wusste. Und ähm, ja, Lützerath ist ein Dorf im Rheinland und unter Lützerath und der Umgebung da liegen 650 Millionen Tonnen Braunkohle. Und das Ziel von Lützerath ist, sie wollen einfach nicht, dass diese Braunkohle von RWE abgebaggert wird, dann irgendwie zu Strom oder was auch immer verheizt wird, weil das wäre eine weitere katastrophale Folge für die Klimakrise, in der wir uns äh, befinden. Genau, in Lützerath haben die äh, Umweltschützer das ZAD Rheinland ausgerufen. ZAD steht für Zone A de Faire ist französisch für zu verteidigende Zone. Und seit dem 1. Oktober versucht RWE dort den letzten verbliebenen Bauern, ähm, die, die Häuser und den Wald dort abzureißen, zu fällen, um weiter mit dem Abbagger an der Braunkohle weiterzumachen. Ich mein, 650 Millionen Tonnen mehr Kohle verbrennen muss man sich nicht lange überlegen, warum das eine schlechte Idee ist. Genau. Ähm, Lützerath, die, die Aktivisten bei Lützerath haben ausgerufen, bei ihnen befindet sich die 1,5 Grad Grenze. Und ja, 650 Millionen Tonnen unter Lützerath und Umgebung. Es ist nicht verwunderlich. Ähm, Im Pariser Klimaabkommen vor einigen Jahren wurde die 1,5 Grad Grenze beschlossen. Sind wir schon bei 1,2 Grad? Mittlerweile in in der westlichen Welt wären wir so, sind wir sogar schon weiter, wenn man das nicht global rechnet. Und ja, die, die Expertenmeinungen dazu sind eindeutig, es gibt den, äh, den IPCC-Bericht, das ist ein gigantischer Bericht, den will keiner durchlesen, aber wenn man den etwas kompakter haben möchte, dann empfehle ich euch den Podcast äh, Das Klima, den findet ihr auf dasklima.fm, da lesen äh, zwei Menschen, äh, haben den Bericht durchgelesen und fassen den als äh, Podcast zum Anhören zusammen, so dass man nicht den kompletten Bericht lesen muss, aber trotzdem etwas mehr versteht, warum sind Kipppunkte für das Klima so entscheidend, was, was wissen denn die Experten wirklich, was zurzeit in der Umwelt, im Klima so wichtig ist, was sind bestätigte wissenschaftliche Informationen, was sind nur Annahmen, die sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich oder vielleicht passieren, wenn euch das das Thema äh, interessiert, was im IPCC-Bericht drinne steht, dann meine Empfehlung, das Klima.fm den Podcast dazu. Genau, das war es schon, was ich euch mitgeben wollte und ähm, ja, danke fürs Kommen und lasst uns diese Krise nicht weiterlaufen lassen.